Was haben wir da geschafft, waren wir da ähm London, London, Top 8, ja. Top 8 Urgence wieder. Ja, wo wir dann gegen Navi keine aber Spiel Da war der ja auch nicht mitgespielt, der ist ja zusammengebrochen unter Druck. Da kann man nichts dafür. Nee, Mann, man, da was, was nee, willst da du machen, wenn alle, Simple und Electronics die kannst du ja heutzutage schon ja. nichts mehr machen. Und damals waren die halt sogar also weil, waren die noch gefährlicher, würde ich vielleicht sagen, mhm. mit also Electronics Peak. Ja. Das war und auch ein dreckiger Kampf durch dieses Turnier. Das war, wir das haben war ein dreckiger Kampf, aber wir zwei haben Zwei Runden Rund mussten wir spielen, meiner ja. Runde quasi, das, damals hieß das Wir Nein, haben wir gegen Vegas Squadron verloren. Ne? Ja, ja, wir standen einmal 0-2 und dann haben wir gegen drei Teams in Folge, nee 1-2 standen. Wir haben 1, gegen 2. Renegades im ersten gewonnen, glaube ich. Ja. Dann zwei gegen Vega Squadron verloren und gegen 1-2 mussten wir dann gegen ähm, gegen Gambit haben wir damals, glaube ich. Ja. Aber hieß die nicht noch anders da? Astana Dragons vielleicht? Mit Dosia und Adrian? Nein, nein, nicht Astana Dragons. Das ist schon ein bisschen mehr, länger. Da war es Gambit. Ziemlich ja, sicher. Ich weiß, glaub, Gambit und ein Entscheidungsspiel das haben Lug? wir gegen äh, Ruggers das Team Lug gewonnen. Der, das war Gambit auf jeden Was Fall. war gegen die Dänen? War gegen das Konto? Garde und so? Jetzt haben das zweite Punkt. Optik.